Das ist der Zweiteilige-Hirschhof. Der ist in der Jagdpraxis etwas besser als wie der Dreiteilige. Da brauchen man nicht so wach zu geben. Also dasselbe. Der Ruf eines mittleren Hirsches. <lacht> Antwort vom Platzhirsch. Saugrunzen. Spaß und Dollerei, wo es Wölfe gibt, kann man auch das Wolfsäul mitmachen. Auch auf der Elchbrunff kann man verwenden, dieses näselnde, näselnde Röhren vom Elchbullen. Ein Klang, so echt wie die Natur.